LibreOffice, Einführung in Writer. Suche von Text und Formatierung. Writer besitzt zwei Wege, Text innerhalb eines Dokumentes zu finden, die Suchenleiste zur schnellen Suche und den Dialogsuche untersetzen. In diesem Dialog können Sie Wörter- oder Textstellensuche untersetzen, Platzhalter und reguläre Ausdrücke für die Feinabstimmung einer Suche verwenden, bestimmte Formatierungen suchen untersetzen, Absatzvorlagen. Suche untersetzen. Wenn die Suchleiste nicht sichtbar ist, können Sie diese über Ansicht Symbolleisten Suchen einblenden. Um den Dialog Suchen und Ersetzen anzuzeigen, benutzen Sie die Tastenkombination STRG F oder wählen Bearbeiten, Suchen und Ersetzen aus der Menüleiste. Geben Sie den Text, nach dem Sie suchen wollen, in das Suchenfeld ein. Um den Text mit einem anderen zu ersetzen, geben Sie in das Ersetzenfeld den neuen Text ein. Sie können zahlreiche Optionen verwenden, etwa nur nach Grenzen oder auch nach ähnlichen Wörtern suchen. Wenn Sie die Suche festgelegt haben, klicken Sie auf Suchen. Um Text zu ersetzen, klicken Sie stattdessen auf Ersetzen. Wenn Sie Suche alle anklicken, wird LibreOffice alle Duplikate des Suchwortes im Dokument aus. Ebenso, wenn Sie Ersetze alle verwenden, ersetzt LibreOffice alle Treffer. Benutzen Sie Ersetze alle mit Vorsicht, sonst haben Sie am Ende lustige Fehler. Eine fehlerhafte Anwendung von Ersetze alle erfordert unter Umständen eine manuelle Wort für Wortsuche, um das zu beheben. Ciao und viel Glück.